Alex, da ist einer. Jo. Alter, jetzt hätte ich dich fast gehittet. Joa. <lacht> bin ich ja eh gew ja. schon gewohnt von Wawa. Ja, stimmt. Ich hab dich auch schon getötet. Mhm. <lacht> hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt. Galaxy Race. Jo. Servus. Wie werden wir heute den Mars erkunden? Hallo! Du? Kriegt man das mal schon? Ja. Wenn das so Dings? achso hast du deine Gebiete geclaimt? Ja. Aber ich glaube was? eine kleine Ecke ist nicht jetzt geclaimt, aber ja, ein ich. Ecke. Hast du einen Sauerstofftank? Also zum Auftanken der Raffinerie? Ich hab was zum Auftanken oben, ja. Darauf zugreifen? Ja. Kannst du drauf zugreifen? Ja. Aber lass bitte alles so stehen, wie es ist ja. Nein, ich tank nur mein Dings auf Gut Ich tanke es nicht auf Lore ist für mir schon leer mhm. Ja dann Müsst ihr dich zum Freude sich hinzupfen dann kannst du das aufmachen Wenn du möchtest, machen wir das Nö, das. ich bin jetzt hier schon weiter Phil, Alex, wo seid ihr? Neben Se dir Seht ihr den markierten Punkt von mir? Ne ja, okay. mir, mir Einfach mir hinterherlaufen, aber nicht mal ohne also hinten ist er. Ist oh, das Skelett geht noch auf den Sack, Alter. Könnt, man, könnt ihr mal bitte herkommen? Ja, wir kommen. Ja, was seid ihr denn, Alter? Jo, du, ist Grett, Ey, du bist halt gleich, du bist vor mir gestanden noch hier. vorhin. Ich laufe jetzt geradeaus, <lacht> gell? Wenn ihr nicht hinter mir seid, mache ich es alleine. Mhm. Ja. Und so mein Sauerstoff ist äh, sehr wertvoll. Und eurer noch äh, viel mehr, weil ihr weniger habt wie ich. <lacht> ich habe das Doppelte von euch. Lol. Mhm. Alter, ich finde so witzig zu hüpfen. Ich weiß die zu schnell, sonst kann ich da hinkommen. Das auch ist, aber es müsste eigentlich nichts sein. Noch 400 Meter. Wenn der erste Sauerstofftank ist, müsst ihr Bescheid sagen, ne? Jo. Ich muss bedenken, wir müssen auch wieder zurück. Wo genau sieht man das eigentlich? Was? Achso, du jetzt merke es selbst. <lacht> <lacht> Rechts oben, Alex. Treeper. Creeper? Creeper? Bogi. <lacht> Aber das geht ja auch nur knapp aus mit dem Dank ja. hier. Aber es geht ja aus. Glaube ich. Was? Nicht ein Was ist damit? Geht jetzt. sich das knapp aus. Ja. Echt? Ja, wenn ich jetzt schaue auf... Sextl, like no. Was ist denn das Sechste, Junge? Sag doch einfach ob es halb voll ist, halb leer. <lacht> das ist das <lacht> hey, was ist denn mit dir falsch? Soll ich mich jetzt mit Messschieber hier herstellen so soll Sechsel ausrechnen, oder? Ja. <lacht> genau. Nichts zu tun. <lacht> wir können, wo wir dann stehen, den Punkt könnt ihr euch markieren, da wisst ihr wo es ist. Mhm. Toll, das bringt euch rein gar nichts, wenn ihr da schon mal wart, hast du gesagt. Ja, aber wenn wir es nicht schaffen mit einmal, weißt du? Müssen wir alles noch einmal craften? <lacht> ja, das ist die Höhle. Alter, ihr müsst ja echt noch mal alles craften, ne? Hier runter? Nein, da schicken wir ein los, Das holt, das es Ja, ja, du so, so lange du überlebst, aber ohne Sauerstoff nicht. Und, und, und. Ja, aber wir sterben ja nicht alle. Ich habe ja, hab ja nicht mal ein Vettel verbraucht. Vorsicht, MLG hier runter. Ah ja, okay, man verliert Leben. Ja, aber wenn du verstehst, kann ich... Ja, keine... auch MLG hier runter und was machen sie alle? Hier ist die erste Kiste. Hey, wie kannst du duschen was? Sammel ein. Ja, aber die Kiste mit. <lacht> Vorsicht, hier vorne sind die ersten Spawner. Okay. Im Boden. Lol ist lustig. Oh lol. Spawner abbauen. fahr gerade auf, dass ich wohl keinen Sound habe. Ja. ja. Ich schon, das ist eine Tropfsteinhöhle. Nein, die brauchen wir nicht abzubauen. Los weiter. Wir haben keinen Sauerstoff dafür. Okay. Ja, jetzt nicht. Vorsicht, music. Zombie, Zombie Creeper. Bogen. Jo, oh lol. Ich darf euch nicht hitten, sonst seid ihr down. Ja, das stimmt. Boah, wow, das ist so eng. Vorne abbauen. Hinterher ist nicht. vorne eng. Nice, weiter geht Nächste Kiste. Ey, we weg. Lol. Nein, oh ihr Deppen. Alex, ich hab gesagt, ich loote und teile dann auf. Achso, okay. Äh, gibst du mir das bitte, was du eingesammelt hast? Ja, können okay, wir noch auf dann, oder? Hey, wir haben nur zu viel Tag. Es gibt noch... Ah, Alex, geh weg! Ist der Philipp. Ja, wenn ich euch hätte, ist auch vorbei. Die hm. Gib Häng ihn oben. vorne da hinten. Und oben? Nein. No, ich stehe oh. nur von Steve bis jetzt. Ah ja, weil du, du rennst immer vor mich. Reaperhead. Mhm. Essen nicht vergessen, gell? sonst trackt ihr nicht. Zombie-Spawner? Lore. Alter! <lacht> der ja <dies> Lore! <lacht> Steve, du musst mir hart bleiben! Ja, weil ich critte! Wenn du mich zweimal kommen. so haust, bin ich weg. Ja, ach, deswegen sollte ja nicht vor mich rennen. <lacht> Einmal habe ich die stärkere Rüstung und. Alter! Hier, nicht reinrennen, nicht reinrennen! <lacht> Creeper! Oh, okay, nee. ready? Mhm. Goldapfel rein und drauf kriegen mit Tarn, ja. Kann da wo du hier hinkriegst. Ne? Creeper, also immer aufpassen, immer TNT. Hey, da kommt ein Mini Creeper. Immer draufklicken, dass ihr zurückschießt. Jo. Kann man den so an einem ja? schießt direkt immer auf mich, der Pisser. Den kann man nicht halt normal. Mar treff gut, treff gut. Nein, den kannst du nicht normal hin, den kannst du nur mit TNT. Da ist Creeper gemacht. actually abbauen. Nein, da kommt Creeper raus zu dem. Alter, Treffer. Hey, es geht jetzt zum Abband, Philipp. Treffer? Alter, dieser Pisser! Treffer? Hm, du spürst den bing Treffer, ich muss geppeln. Ey, unser eigentliche Mini-Creeper. Ich muss geppeln, ich muss geppeln. Er darf nicht in die Ecken schießen. Ich muss geppeln, Treffer. Warum darf er nicht in die Ecken schießen? Weil dann zerstört er die, die Eier und dann kommen kleine Creeper raus. Viele kleine Creeper. Weil ich denn echt kein Damage nehmen? Ja. Warum schießt er immer auf den Boss? Klingel. Schießt immer um auf meine Mitgehilfen hier. Wollen wir mal wechseln? Übernimmst du mal kurz Alex? Ja. Gut. Aber er schaut die noch. Geh weg, Alex. Jetzt hätt ich dich die Alex, geh weg! Alex, geh jo. weg! Der ist gleich down. Wie er die halb ab nur die angeht. Dieser Pisser! Jawohl, dass Steve als erstes in die Dungeon gegangen ist. Alter! Ich schau mal gemütlich zu, Steve. Alter! Alter! Fängt aber hier groß an aufzumucken, der Pisser. Steve, das ist wieder ein gutes Land, du wisst dich. Es ist zum Glück überhaupt nicht anstrengend, was der Pisser hier mit mir macht, gell? Da nur geht, das <lacht> Und Arno. Ja, ja, ja. Yo. Ja. Scheiße. Scheiße. Was, was passiert hier? Evolved. Alex. Weißt was wir vergessen haben? Na, meine Level, meine Level, verpisst euch. Phil, geh weg! Da ist ein Die alle zu mir! Hey, ob ich hab's einen coolen Schlüssel gekriegt! Ja, gib mal bitte! Schau mal, wie cool er ist! Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Aufzunehmen! Jo, Lore, ich hab! Du hast? Mhm. Oh, geil! Deswegen also, habt das Lamp drauf zum Ausfahren! irgendwo! Warte mal, buddelt mal bitte die Wände die auf! Ähm, also die Wände da unten oder oben? Bände. Einfach nur zur Seite, weil irgendwo muss der Gang rein sein Für die... da war aber eigentlich immer auch hier hinten die auf Ich glaube, wir haben gefunden Hast du? Wo? Also diese Höhle Oh, Höhle ist... Aua! Sorry Warte mal, hier lang, oder? Ah, nee, das ist die Höhle Aber irgendwo hier muss die Truhe sein Was war das? Ja. Jostling. Ah, Jostling. Aber hier muss irgendwo die Truhe sein. Hey, ich hab da Dash-Oren gefunden. Ich kannst es aber nicht abbauen, glaube ich. Im ersten Tank, Tank ist die Hälfte weg. Ja, dann kommen wir easy hin. Wir brauchen die Truhe. Ohne die Truhe bringt's uns gar nichts. Glossern könnt ihr auch mitnehmen, brauchen wir definitiv. Mhm. Fuck, wo ist die Truhe? Oh, da unten. Achso, ist es eine Höhle? Naja ja. Da das ist eine riesige Höhle unter uns. Ich weiß. Nicht reinfallen. Wir würden fast reingefallen. <lacht> ja, nicht die ganze Klaus dann abbauen, das okay. geht. Mann, wo ist diese. Ah, Ach, hier. Mach mal hier rein. Nee. Doch. Wo sind wir gekommen? Von der Linken. Hier, gell? Ja, an den Gang da. Ja. Da ist aber noch eine. Ja, ich hab's. hab. Habe ich sie, hab ich sie, Ja. Wo denn? Nice. Zeig her mal. So in der Mitte? Nee, neben nee, am Eingang. Ayo, LOL! So ein kleiner Schlitz. Mhm. Ach so. Hey, LOL. So, Jungs, seht was wir bekommen. Nichts. Okay. Auf die Scheiße. Geht nicht, doch jetzt. LOL. Um also ja, dann kriegst du halt Raketenwerkbank Bauplan 3. Aber die haben wir ja von Daniel alle schon Mhm. <lacht> okay. Kriegen wir die Kiste auch? Das wäre witzig. Ich weiß nicht, ich probier's gerade. Warte mal Axt. Ja, es geht Hallo, oder? Na gut. Super, Jungs. Habe ich, hab ich das nicht schön gemacht? <lacht> ja, war super. <lacht> <lacht> gut, dass ich zum schon mitgekommen bin. In den Kisten kann man äh, wir, gehen mal, wir gehen jetzt mal runter in die Höhle und holen noch Dash, weil wir brauchen Dash steht nicht. Aber ich kann es mit Iron das, abbauen. Das kann man nicht abbauen. Ja, komm dir mit in die Höhle, bitte. Also ich noch bin bisschen los, Tommy, wo bist du? Ich jetzt hier runter und hol mir Dash. Dash. Ja, eigentlich habe ich einen Automaten, der ist für mich selber aufbauen, wenn ich will Ja, wenn ich, ab, wenn ich aber einmal hier unten bin. Ich versuche mal in dieses Grüne einigen können und nicht. Das ist das, was oh. oben bei uns beim Wasser ist. Oh. Ich sammle das Dash. Sammle ich also, auf? das auf? Ja, Teaser. Na ja, hier naja, hier gibt's alles. Ich warte, es wird ein bisschen Käse. Steve, was machen mit Bakteria als Flashback? Flashies. <lacht> Flashies. <Lushy>. Keine Ahnung. Kann man das Wasser da mitnehmen? Ja, das kann Das ich Ist nehmen. kein Wasser, Kollege. Das ist Immer noch nicht. Bakterienwasser. Das ist, wenn du da reingehst, kommen da grüne Viecher raus. Echt? <lacht> ja. Das muss ich mal machen. Kannst du töten mit 6p. Ah ja, lol, das so ist ganz kleine. Oh, Lord. Weißt so kannst du dir auch eine Monsterfarm machen? Stimmt. Hey, nimm das mit. Wasser. Ich weiß nie, wo ich runterfall. Ja, ich kann nicht bakterien Dinge aufstellen, oder? Upfer, Eisen. Oh, <lacht> Lauf einfach mal hier durch. Alter. Die, die geben aber ordentlich Level, gell? Mhm. Ich hab schon wieder 20 Level. Echt gut. Ich habe ja auch oben aufgesammelt von dem. Es gibt auf jedem Planeten einen Boss. Das ist cool, ja. Hey, wo, wo logst ihr die alle an? Das wäre nicht weniger. Ich weiß. Ich weiß. Steve ist ja nicht mehr mehr. <lacht> ich bin die wären nicht weniger. Alter, die vermehren sich doch ruhig an mehr. Meer. Ich hau gleich einen Goldapfel rein. <lacht> Sorry, Steve. Hey, Steve, ist auch nicht nie schlagen. Wenn ich dich hitte, bist du down. Ja, ich weiß. Das ist fast die, die geilste XP von auf der <lacht> Auf dem Mars meinst ja. du. Wie viel XP hier einfach rumliegt. Im Universum. Nicht mehr. Ninja Level 13. Alex, da ist einer. Jupp. Alter, jetzt hätte ich dich fast gehittet. <lacht> ja, eh aber. Ge bin eh schon gewohnt von Waro. Ja, stimmt. Ich hab dich auch schon getötet. Mhm. Du muss noch <lacht> was bestimmtes fahren, Steve? Bevor fahre unser Sau steht, ja, ich. Noch dash. Ha? Dash. Ja, dash. Dash. ein Aber dash kann ich nicht abbauen, glaube ich. Das ist doch nicht ja. hm. Das kommt mir auch gerade so vor, weil ich nichts hitten kann. Ich hoffe, die hitten uns jetzt in 20 Mal. Oh, jetzt habe ich Phil gehittet. Phil, für Leben hast du? Steve! Gleich Steve. sind wir alle drei hin. Gott <lacht> sei <Na, ganz lacht> Dank nicht. Nein, ich komme nicht weggesteckt im Block, Steve. Echt? Ja, hilft mir mal. Heißt, nein. Das Vieh hat dir schon geholfen. Ich töte es auch für dich. Alter, die Dinger springen aus dem Boden. Damit kannst du Baseball spielen mit den Dingern. Gebt ein Like, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.